Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, Infinite Warfare. Ja, wir haben letztes Mal irgendwas in der Luft mitbekommen und jetzt sind wir im Kleiner, ich glaube, da hast du keine Chance. Also nicht du Ethan, aber der da, der Große. Komm schon, komm schon. Los Komm schon, los! Reiner! Reiner! Hat noch zwei hinter mir! Scheiße! Hakt. Aber ...nicht auf unseren Knien sterben, weder hier noch sonst wo. Wir müssen weg, bevor sie hier ein. Wir warten hier oh auf meine Luftunterstützung. Negativ, ich will eine Flagge auf diesem Turm. Nun ist es tot. Nur noch wir. Wir kämpfen mit allem, was wir haben. Mit allem. Ist das Ihre Empfehlung, Staff Sergeant? Ja, das ist sie, Sir. Wir schalten den Treibstoffturm aus. Das ist unsere Mission. Ja. Ja, aber wir müssen los, jetzt. Ja. Können wir du den Aufzug aktivieren? Ja, Staff Sergeant. Klar, Riesen Ding oben, wir nehmen den Aufzug. Nicht, nicht die Treppe da hinten. Ich hab meine Snipe. Doch, ich hab den Snipe mitgenommen. Wir sehen uns in der Hölle. Du sagst das. Geben wir die Treppe rauf und finden einen Weg rauf. Okay, sehr gut. Ja, der ist ein bisschen extrem, ne? Ich Machen mir natürlich nicht mit. Retribution Pfeiler 040. Dann zeig mal, was du drauf hast, Coach. Er könnte es nicht mehr ein, der heute kämpft. Extreme Vorsicht, Gitter. Als Spucke mal ins Hellenfeuer, Sir. Habt ihr den Angst gerettet? Wieso hat das so lange gedauert? Kein Funk. Ich wusste, du steckst in Schwierigkeiten. Ja gerade rechtzeitig. Spider-Eathen? Na oh, nein. Augen aufs Hart für ein Lagerbericht. Unseren so, C12 und die Angriffsfahrzeuge hat's erwischt. Ohne Ihre Waffensysteme müssen wir den Turm mit einem Luftschlag auslöschen. McCallum hat eine Gasturbine für uns markiert. Wir treffen Sie, der Druck steigt und der Turm detoniert. Bereit für die Party? Gute Arbeit, Marines. Ab hier übernehmen die Skars. Machen Ja Scheiße Okay, warte mal, was geht da mit dem Wasser ab? Das sieht voll übel geil aus ich würde das gerne mal anschauen, danke. Saugen die das Wasser ab von da? Sieht so aus. Ich bin, glaube ich, in den Turm reingeflogen. Äh, nope. Das war knapp. Erst ein Antrieb? Ich hab doch beide schon. So. Können wir hier noch einen irgendwie von diesen Großen zerstören? Oder sind das alles nur kleine kleine Fische? Sieht aus, du kannst die von ah, hier. Das ist ein bisschen doof. Die ich kann mich viereck die Spinnen ja vorzeitig detonieren lassen jetzt. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Da war einer hinter mir, so wie es aussieht. Der hat mich vorhin getötet, jetzt hab ich's. Schnellfeuer ist schon geil. Was ist denn das? Ach nur so ein Teil vom Helm. Okay. Ja, hey, alles nachschnell. Okay, das ist mühsam. Hier irgendwas? Nein. Ich gucke mich nur ein bisschen oben. Um. Sieht zauber aus. Ey, die Granate war hinter der Kiste. Boah, das ist, ah, das ist ja ein dummes Gas, die haben das ja geändert. Das ist ja keine Splittergranate, das ist eine Gasgranate. Ach, das ist bescheuert. So muss man natürlich Hitboxen nicht mehr so gut machen, ne? So, haben es noch einer. Sobald er wieder hochkommt. Und wir öffnen die Turbinen. Zum Glück weiß er immer genau was drücken. Ne? Und jetzt. Jetzt müssen wir schnell weg. Ein treues Flugzeug. Schaut es euch an. Sehen wir uns mal diese Turmdetonation an. Folgt den Leitungen und genießt das Feuerwerk. Ah, hierdurch. Der ist noch nicht fertig. Einmal alle Waffen draufhalten, nur um hey, den zu zerstören. Ich würde sagen, die Zunation bestätigt 30 mm Grems. 50mm Arfanda. Das sieht geil aus. ziemlich große Flamme, team Schön, Sie zu sehen, Gator. Sind Sie schon durch Hintermisch? Nicht nur ihr. Wir konnten die Olympus in der Wolkenschicht abschütteln. Na dann, nichts wie weg, bevor Sie uns finden. Alles Gas, wir können starten. bin schon am Boosten. Aber leid jetzt erst auf. Zünde. Los geht's. Ich kann trotzdem nicht steu steuern. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann meine Waffensysteme ein bisschen hochhalten, mehr nicht. Retribution! Angriff abbrechen! Zurückfall! Empfange mehrere Signaturen! Sie feuern mit allem, was Sie haben! Raus aus der Kampfzone! Sofort! Nein! Wir lassen dich nicht zurück! Gator! Raus da! Das ist ein Befehl! Roger, Sir! Wir kommen zurück, Reyes! Hörst mich! Wir finden dich! Viel Glück, 1 Okay. Ein Treffer im Cockpit. Linker Arm kaputt. Kein schöner Bericht, Sir. Captain, ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Lass gut sein, Ethan. Nein. Sir, Sie sind mein vorgesetzter Captain. Sie sind meine Mission. Oh nein. Sagt wer? Ich bin Hardware, Sir. Komplett entbehrlich. Nein, nein. Du bist mein Bruder, Ethan. Ihr sprechender Roboterbruder? Ganz genau. Ja, also. Ich bin der gutaussehende... <lacht> Kein Zweifel. Das ist dann offenbar das Ende, Partner. Ich... Ich hab Angst, Sir. Für... Ich auch. Captain, bleiben Sie bei mir. Zu sehen. Na bitte, Seema. Öffnen Sie die Augen. Ich bin Captain Farron von der Tigris. Herzfrequenz stabilisiert sich. Blutgaswerte normal. Das ist Chief Brian Link, Sanitäter auf der Tigris. Wo ist Ethan? Ich bin hier, Sir. Sie sind auf einem Shuttle meiner Tigris. Ich bringe Sie zurück zur Retribution. Mein Schiff, meine Crew. Die Red ist in guten Händen. Helfen Sie ihm. Sie ist gleich da draußen. In all ihrer Pracht. Wer hat sie kontaktiert? Lieutenant Salter. Sie bat den Admiral um ein Bergungsteam. Unter den Umständen empfand er die Bergung als zu riskant. Reigns hat die Rettung nicht autorisiert? Krieg kennt keine Freunde. Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich habe nicht vor, hier draußen alleine zu kämpfen. Ich habe einen Piloten und zwei Späher zu ihrer letzten bekannten Position geschickt. Und gegen die Radialgeschwindigkeit? Gravitationswiderstand und noch etwas. Glück. Wir mussten Ethans Arme öffnen, waren um sie rumgefroren. Schutz des Captains bis zum Schluss. Echte Tapferkeit, Ethan. Echte Todesangst, Captain. Sei nicht so bescheiden. Fünf Sekunden zum Dock. Danke, Fern. Sie haben uns gerettet. Wir sind ein Zwei-Soldaten-Orden. 50% Schwundquote ist nicht akzeptabel. Willkommen daheim, Captain. Das war mehr als die Pflicht gebietet, Fern. Kalkuliertes Risiko, Lieutenant. Ich kehre jetzt zur Tigris zurück. Gehen wir an die Arbeit. Passen Sie auf ihn auf. Captain, bitte. Ich komme schon klar. Ethan, geh zur Technik, zu Mac. Lass dich aufpolieren. Was ist mit Ihnen, Sir? Mach dir um mich keine Sorgen. Träumen Sie weiter, Sir. Salt, hab gehört, was du... Bereit? Immer. Deine Crew erwartet dich, Captain. Das ist schon geil. Also, ah, ich, ich, mag ihn. Das ist dieses typische eine Maschine als Freund und so. Ah, das ist so cool. Admiral. Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der artis geschütze Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder, er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Sorte Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Rates Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Race. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Das sind die. der hier. Das sind eigentlich alle anderen, die wir jetzt kennen, tot? Ja. Alle, die wir bekannt haben, sind tot. Okay. Ähm. Scheiße. Natürlich, aufgeben ist nie eine Option. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Ray. Es gibt eine neue Stratkommission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Merkur, wo ist Merkur? Ah, deine Mitte. <lacht> hab ich das gar nicht gesehen. Ich bin nicht gut mit dem. Naja, ah, ähm, Merkur macht äh, Sinn. Auf der Erde müssten wir sogar noch. Ja, nee, ich habe gesagt, wir machen Story. Ich Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Ester 30, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationskanze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, krieg ich's hin. Versuchen wir es, Captain. Ihr habt gehört. Springen wir. Sehr mutig. Mann, Sprungstation! Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Status? Stabilität niedrig. Oh. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben! Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Pretter! Polarisiert das Glas! Ratcher! Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Wester 3 müsste... da sein. Ups. Vesta 3 direkt beim Bug. Oops. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. boots Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. so du kommst mit mir. Ja, von hier kommen wir auch immer rein. Ich dachte, mir wir kommen von hier rein. Wir sind hier fertig, Sir. machen wir einen Spaziergang. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche der Olympus-Angriff? Wie viele sind gestorben? 16. Du hast mir gehört, es ist nicht leicht an die Arbeit. Hält. Böse gesagt, auf so einem Raumschiff halt nur 16. Nicht, dass es nichts wert ist, aber... Machen wir einen Spaziergang. Es hätten mehr sein können. Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Ich habe Ihre Rüstung gleich hier drüben, Sir. Vorsicht. Okay. Ah. In ihrem Element. Danke, Chief. Auf Webster gibt es nur enge Winkel cool. und raues Gelände. Ich habe ein paar von Max neuen Atax, um die Lücke zu schließen. Zusätzlicher Schutz ist 8157. Sie ist präziser, macht aber weniger Schaden. Und ich kann sie dual führen. Das will ich aber nicht. Aber ich glaube, das hilft trotzdem. Ein Partikelbooster rein. Die zweite Waffe ist die Frage, was nehme ich da? Ein MP ist eigentlich schon das Beste. Ich vergesse immer, welche ich nehme. Ich glaube, die Arret ist schon gut. Das brauche ich wahrscheinlich gar nicht, aber ist okay, super, los geht's. So ist das richtig, Sir. Und los geht's. Jetzt habe ich Spinnen und Drohnen, also Krabbelfiecher. Holen wir uns die Antwort. Keine Raketenforscher. Wollen wir den schief holen? Ähm, lieber nicht. Was? Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Kurz Trocken. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Herr Star Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Abion. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Wird gemacht, Boss. Das Ding hat Indien. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsproblem. Hey, hey. Da muss nicht lustig machen. Ja, das war's. Gute Arbeit, Mann. Schicke Jacken. Kashima, Sie sind mein Kugel. Jungen, Kampf verloren. Geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Merk Mac macht den Kampf bereit. <lacht> Sehr Bastard. Das ist unser fenster Raider. Komm rauf. Wir sind genau am Ziel. Ah, ich hoffe aber, dass Ethan mitkommt, das vielleicht. Ich glaube nicht. Scheiße. Schub in 3, 2, 1. Trennung erfolgreich. Scanreichweite in 30. Überprüfe alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah, das ist sicher. Ei, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kasch. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist hundertmal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. Da ist doch was auf der Rückseite drauf gewesen, oder ist das nur ein Leuchten von der Sonne durch? da leuchtet von innen. 900 Grad, Ja klar, Lava. Also, Machen wir, Lava? Eins von beiden ist es. Wir haben ein Signal. Nein, niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Rains Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen, im Schatten der Sonne. Okay. Es sind doch Stationen hier drauf. Alles klar. Das heißt, ich habe meinen coolen äh, Sprung, Sprungjump da mit Boost. Ah hier. Dann mach mal. Ah, ja, also, wie schnell Das wir dreht. darf hat recht. Die geben uns die Deckung, die wir Was ist los. Das ist unser Fenster. Breit machen. Jetzt. los. Das dreht sich extrem schnell für'n Meteorit, oder? Oder ist es einfach jetzt so? Ich sollte eigentlich gerade stehen. ja, äh, wie auch immer. Oh ja, man kommt. Fett in der Sonne. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Den hat es wohl draußen erwischt. Der geht so durch. Ich ja. sehe ja. ein großes Gebäude. Ich fühle es die Luft, Leute. Die Ferne geht kurz her. Beilung. Hallo, co Und Uncloud, get Uh -oh. Uh oh oh. Oh oh. Boah, zum Glück. Ja, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich kenne das, das, das dreht sich normalerweise nicht so schnell. Ich habe nur das Gefühl, das dreht sich extrem schnell. Aber. Vielleicht ist das hier normal verhältnismäßig. Ich weiß es nicht. Alle Mann verteilen, mal sehen, was wir finden. Mhm. Keine, Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht zu denen. Weiter so. Letzte Runde, was? Was für ein Abgang. Hm. Europa Pale Ale. Das Zeug ist gut. Ames Schwein. Hatte keine Chance. Ach ja. Die haben hier ja fast alles ausgeräumt, was? Sieht so ja, aus. Yo, Captain. Ich hab hier was mit ihrem Namen drauf. Was ist das? Wir müssen auf uns aufpassen, richtig? Oh. Apropos, äh, Ihr Offizier, ist sie... naja, zu haben? Wissen Sie was? Ich glaube schon. <lacht> Gut zu wissen. Wir müssen auf uns aufpassen. Ganz genau, Captain. Einfach so wäre nichts gewesen. Ich glaube ich bin hier schon zweimal über den Kopf gelaufen, aber ist okay. Ich will die auf eigentlich gar nicht. Ich mag solche Heavys nicht. Sorry, ich nehme die wieder. Die Station hat nur Strom, solange wir in der Sonne stehen. Das ist ein verdammt ineffizientes System jetzt. Mit dieser mit diesem Tempo. Suchen Sie nach Überlebenden. Das ist die Hauptmission. Hab ich denn nicht jetzt schon alles abgesucht? Scheiße. Bleh. Bauch. sollte. was gefunden? Äh, hallo. Was gefragt. Na gut. Vielleicht hätte ich nicht, hätte ich nicht weglaufen sollen. Hier war ich ja schon. Auf dem Klo. Man kann es nicht spülen. Oh, was für eine Enttäuschung. Ethan würde das nie tun. Ethan ist zu cool. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach! Ich bin da, Fever. Gib Deckung. Die heißt Fever Salter. Arbeitet Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Da ist an den Winden. Ich habe das in Black Ops 3 schon gehasst, das Level. Und sie haben dasselbe wieder gemacht. Links und rechts Roboter muss durchlaufen. Ich hasse es. Ist der, deswegen fragt er. Ich glaube nicht. Ich muss gar nichts machen. Ich glaube nicht, dass sie noch leben, ehrlich gesagt. Mal ausprobieren. Ich glaube, die Drohne schießt auch ohne mich. Ja, ja. Die jagt einfach Gegner. Voll gut. Kein Risiko. Da draußen laufen genug rum. Und wenn jetzt hier eine Drohne rauskommt, direkt hinten dran. Ach, die hat ist zerstört. So Nein! Der da oben rechts hatte ich eine Lebensanzeige. Eine Lebensanzeige. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition! Los, bedient euch! Achter, Stator, rote Lichter voraus! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schatten warten! Ja! Legen da kommt einer. Dann ja, jetzt können wir rüber. Ganz hoch, ganz hoch, ganz extrem hoch. Nehm ich jetzt so an. Ach, die können nur graben. Dann scheint mir das effektiver zu sein hier tatsächlich. Ich glaube, die haben mich noch erwischt. Ja, ich glaube, ich sterbe. die werden von der Granate auch getroffen. So, also ich beende die Folge. Ich habe jetzt gerade die Zeit gesehen. Ups. <lacht> ich bedanke mich bei FS2, auf euch fürs Zuschauen, hoffe euch es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!